Ja, und willkommen. Mein Name ist Daniel lp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, sobald ich den Part gestartet habe schon an direkt weggeguckt so was wir sind bild okay um, wir haben in der letzten folge ein paar Nebenquests gemacht und damit werden wir jetzt auch weitermachen So und ganz nebenbei haben wir auch ganz viele kugeln und so gesammelt medaillen dragon balls und ein bisschen zeitverschwendung aber was das muss ja mal gemacht werden ne? ja wir sind jetzt wieder hier und kümmern uns um einige quest am schuh den scheint voll toll zu gehen und das ist verdächtig und ja ähm, ich habe ein paar Charaktere, also nicht hochgelevelt direkt. Äh, songo ein Level abbekommen, weil halt ich wieder hier ein paar Dinger hier sammeln musste. Und mir ist aufgefallen, äh, er hat voll wenig KP im Vergleich zu. Jetzt gerade mal, ich meine, ich glaube, wir haben Schuh ist sogar stärker, ja. Und Karin, Karin ist schwächer als wir haben Schuh. Das sehe ich jetzt mal irgendwie gar nicht. Wir sind hier schon wieder falsch. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für KP steht. Ich nehme mal an, Kraftpunkte irgendwie sowas. Ich nehme mal an, das sind alle Werte zusammengerechnet. Irgendwie so ich habe keine Ahnung. Was sind einfach wirklich nur die KP? Also, die HP, ich glaube, die HP sind schon wieder anderes. Ja, wir haben 415.000. Ne? Also, wieder anderes, ne? keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Jedenfalls, wo ich aber mal sagen, wir machen jetzt immer weiter. Ich habe mit allen Charakteren übrigens, äh, das wollte ich sagen hier diese ganzen passiven Fähigkeiten noch hier ein bisschen gelevelt auf diesen Fähigkeitenbaum, also jeder Charakter hat jetzt mehrere wieder alles was ich bis jetzt lernen kann und ja, wir gehen auch ein bisschen die Kugeln aus und um hat alles zu kaufen, also ja, aber sehr praktisch. Jedenfalls, da ist ja am Schuh, da ist er mit Sapphire oder so, ne? Heute ist einfach ein toller Tag. Hey, du bist so ein Träumer, hier am Schuh. Danke, meine Süße. Aber weißt du, was eigentlich bin ich nur deinetwegen so verträumt? Oh ja, Schuh, was war ich? Bin von den Ton zurückgekehrt, habe jeden Tag Dates mit heißen Mädels. Ja, ich fühle mich richtig lebendig. Wir haben Schuh, du wieder den Was tolle machst du da? Äh, also, ja, ähm, wir haben Schuh, wer ist das? Ich bin ja am Schuhs Freundin. Und wer bist du was? Ich bin ja am Schuhs Freundin. Oh, das habe ich nicht kommen gesehen ehrlich nicht. aber das wird schön irgendwie komme ich aus der sache raus schließlich wurde ich vom master kalt und ich kann alles schaffen ja, am schuh kannst du das vielleicht mal erklären ja du hast mir gesagt dass ich die einzige für dich bin okay meine Name. ganz ruhig ich kann das erklären also ihr seid beide etwas ganz besonderes für mich also so ist es äh, nicht fair, dass am show du hast mich hintergangen und mich betrogen, oder? Hey, wisst ihr was? Ich jetzt brauche Eiscreme. Holen wir uns ein Eis und dann bringen wir die Sache in Ordnung. Vergiss es. Äh, ja, ich dachte mir schon, dass das nicht funktionieren würde. Ich hätte nie gedacht, dass du mich betrügen würdest. Ich hasse dich. Ja, hey, was habt ihr denn mit den Dingern vor? Du hast uns, das hier hast du uns doch besorgt, damit wir uns wehren können. Oder? Tja, jetzt werden wir uns. Ach ja, stimmt, ich habe die Dinger bei der Capsule Corporation verstärken lassen. Das könnte übel für mich werden. Aber wenn der Kampf gut läuft, kann ich das vielleicht wieder gerade biegen. Äh, Pol wollte, dass ich nach ihm sehe, aber vielleicht helfe ich ihm doch besser Ja. an Ich helfe dir. Nein, das wäre doch die Gelegenheit für den, um zu beweisen. Ich bin voller coole Hecht und so. Ich kann Roboter kaputt haben. Aber warte mal, der kämpft sogar mit uns. Ich glaube, Masenko habe glaub ich auch einmal verstärkt ne? ich die fähigkeiten zu baum aber gemessen sicher. Ja. ja. ja. Er auf mich. Ich ziel auf dich. So, ich hatte einen Level abbekommen ich habe mich da dadurch wieder ein bisschen hoch geheilt. Das fand ich sehr gut. War ein guter Nebeneffekt. Und wie viele von diesen Dingen noch? Auch dafür wenn ich hier mit vegeta und so kämpfen will dann würden die kämpfe viel schneller sein vorbei sein aber ja machen blocken oder auch nicht immer noch eins für die ganzen hilfscharakter die müssen mal hochleveln geht es nicht wenn die kämpfe auch viel schneller vorbeigehen 16 Gold, okay. Verlierer genug gespielt. haben ich, hab ich glaube, ich verliere mich schon wieder in ihnen geschafft. Ich bin so gut, das ist fast schon beängstigend ist. Vorsicht, ich sagt dass ich selber in der Luft haben schon da äh. ehrlich unglaublich das zugelassen hat das war ein verlierer sind das war eine pose total haben wir haben schon wenn sowas von über schulen weg ich auch jede menge bessere typen da draußen es gibt jede menge bessere typen aus hey wir sollten ein eis essen gehen nur wir beide was meinst du krass das klingt super nein ja, Show, jetzt stirbt bloß nicht pol es geht mir wohl wohl wie Hey, kommt schon, ich bin jetzt stärker. Ich bin ein ehemaliger Schüler von Meister K. Ich lasse mich doch nicht von sowas hier unterkriegen. Das ist der, Info, den ich kenne, ist einfach der coolste. hey Ja, oder? Am definitiv stärker als früher, aber das sind die sechs personen erfasst hat. Dagegen war der Pflanzmann-Vorfall ein voller Erfolg. Das war wirklich ziemlich schwach. Ja. Ja, alles klar. Ja, super. Alles klar. Aufgestiegen. Aber die anderen, ne? So, jetzt hat mit Vegeta. Vegeta ist irgendwo, wo komplett anders, glaube ich. Verkarte, Karte der ist hier. Oder da, keine Ahnung. Ich glaube, der ist da in der Ödnis. Hm. Ja, dann müssen wir den noch hier suchen für die andere Quest mit dem. Sayajin schweift, der uns abhanden gekommen ist und nicht noch mal nachwächst. Und dann gucken wir mal weiter. Also, ich muss die Gruppe so ein paar Mal umändern, um zu so gucken, ähm, wann ich irgendwie bestimmte Quests machen kann. Verdammt, der hat Also, ich bin eine Sekunde her, der beschwert sich schon direkt über Sangoro. welche Level seid ihr jetzt eigentlich alle? Hey, nach schuh hat hochglevelt dabei, okay. Ja, und schuh und den Schnann. Ist ja egal, wie ich dabei habe, oder? Oh, gut, also schon wieder Gegner, ist klar. Gut, dann äh, gehen wir mal da rein. Mit denen, nein, ich wollte eigentlich nicht so springen. Aber ja, geht ein Netz T-Shirt trotz ähm. Rotzlöffel? Was kostet gerade recht kämpft gegen mich Hä? und halte ich ja nicht zurück. Es sei denn, du bist lebensmüde. Also, bei das ist natürlich nicht so doll jetzt gerade ich bin auch nicht voll geil und so. Komm her. Wird schon klappen. Ein Schaden. Irgendwie schon mal komödiantisches gegen Vegeta in seiner sein jetzigen Outfit zu kämpfen. Ey, mit dem Angriff! Ja, ich, ich habe gar nichts gerissen in dieser verwandlung ja, ich habe die ganzen bonus und so den ich den ja mit dem Fähigkeitsbaum gegeben habe die sind jetzt auch nicht dafür wenn ich irgendwie gegen den kämpfe oder so nee, das war ja voll doof da ja, den angefangen ich zum beispiel nicht ah. also, Was jetzt Block. Und er hat mich blockt. Du setzt jetzt nicht deine ganzen Boss-Techniken ein, sowie wie im Kampf mit Son Goku. Ey, da war der am aller Der war der schlimmste Gegner bisher. Sei wie geht Vegeta. da kennen zum hat mal eiskalt Vegeta lieg. das hat ein Level abgebracht. Menge Level ups gebracht. Wie kann der Prinzessin Probleme gegen ein Kind haben? Verdammt, was jetzt mein Schweif wächst nicht nach und also deine ist auch nicht äh, da, deiner auch nicht wach. Wächst habe ich mich gefragt, ob du vielleicht weißt, warum. Warum soll ich mich um so etwas scheren? Ich will kein Riesenaffen werden, ich will ein Super Saiyan werden. Was Kakao kann, kann ich schon lange er ja, will das so zum super Saiyan werden weil man das ist das vielleicht braucht man ja gar keinen schweif mehr wenn man stärker als ein riesenhaft ist ich sollte zurück so zu long ja. ja, da ist doch nicht ist doch nicht der sinn irgendwie riesenhaft tut einen doch irgendwie das ist genau wie bei super Saiyan eigentlich mehr ne? tut die stärke verzehnfachen oder irgendwie hundertfachen so, glaube ich sogar weil wir da keinen sinn machen ne? Sind da irgendwie Multiplikatoren irgendwie so, dieser eine Rolle spielen? Irgendwie so hat keine Ahnung. Hey, wir laufen die Ermittlungen. Also, so hat lange mit über die Geschehnisse und seinen Gedanken äh, zu den Schweifen des Heiligen Alten. Ich dachte, das Geschehen ist überhaupt falsch geschrieben. Interessant, wenn der Schweif verschwindet, wird man stärker als sein äh, wenn man stärker als ein Riesen ab ist dass allen zukünftigen affenkram bänden Für Du wirkst zufrieden. Verklag mich doch. Ich bin lieber Super Son Goku als ein amoklaufender, hirnloser Affe. Zusätzliche Stärke, die man beherrschen kann, das nicht mal eine echten Win-Win-Situation. Weil das Risiko auf Null jetzt zu Beizerschamp zu werden. Hoch, ist das früher mal passiert? Das weißt du doch. Als dein Vater noch klein war, wurde er zum Affen und zwar so richtig. Trotzdem. Ich vermisse die Zeit irgendwie. Wir hatten damals viel Spaß, als ich noch relevant war. Wenn mein Vater zurückkommt, bitte ich Gott, ihm seinen Schweif wiederzugeben. Dann könnt ihr die Vergangenheit so oft nachspielen, wie ihr wollt. Bist du folgt Auf gar keinen Fall. Hey, das war nur ein Scherz. Und lache ich einfach? Hey, ich weiß nicht, wer gefährlich ist, Vater oder Sohn. Wow. So und da hinten sind so beserker typen Fanfoto, was? Davon ja von schuh warum gibt es von dem Fotos. Okay, der ist Baseballspieler, ne? Oh Sehen Abzeichen solche Dinger genau. Und langsam level die ein bisschen auf, ey. Ja muss ich durchgedreht sein. Okay. So, dann nächste Quest. Westliche Hauptstadt. Warum nicht? Warum ist jetzt da eine Quest? an ah, nee, mit Pool genau. Ne, das war mit Yamshu. Ich bin verwirrt. Ich habe so viele Quests angenommen. Aber ich glaube, die habe ich noch gar nicht angenommen, ne? Irgendwie so hat Wir schon wieder eine Quest mit ihrem Schuh ist ne? Weiß man mit krillin oder mit so äh, Die verdienen ganz besonders Chausu. Von dem da will auch jeder was sehen. Komm, so ich sollte ihm vielleicht meine Gruppe reinpacken, damit er auch mal Erfahrungspunkte kriegt. da schon wieder Pole so, ähm. so. No, kriegen alle Erfahrungspunkte auch wenn ich wenn die gar nicht im Team sind ist hat der Fall ich meine schau Super da noch nicht Level 21 da so, oh, schon wieder am Schuh irgendwas mit dem Schuh pass auf dann ist es aber echt mal gut, ey. Pool. Also, Roman, was für dich denn hier Ich bin zufällig vorbeigekommen. Was machst du? Ich war darauf ja am schuh Er braucht ganz schön lang, um sich bereit zu machen, sich bereit zu machen. Ja, meint er würde ein Outfit anziehen, das besser für den Kampf geeignet wäre. Ich bin zurück. Natürlich, dass du warten musst, Pool. Hä? Oh, hey, Song Hi, am Show. fettes Time. ist für einen kleinen Trainingskampf? Hä? Du willst gegen mich kämpfen? Ah, ich habe dir doch erzählt, dass ich bei Meister K. trainiert habe, nachdem ich im Kampf gegen die Zeit gestorben bin. Oder ja, ich hatte noch keine richtige Möglichkeit zu zeigen, was ich gelernt habe. Zeit als hätte ich die äh, dieses brutale Training für nichts und wieder nichts absolviert. Ich bin jetzt viel stärker, ehrlich, Ich bin viel stärker als Rekom in diesen Einfällen, was überhaupt keinen Sinn macht. Er klingt ziemlich frustriert. So. Ich hätte auf Name bestimmt einiges erreichen können. Nein, da du da warst, könntest du mir meine Stärke bestimmt super einschätzen. Deshalb will ich gegen dich kämpfen. Nee, auf damit schon mann mythos und legende im schube auf namek draufgegangen schon wieder gleich häufiger wenn ich kann Na, auf vielen dank dann mal los aus irgendeinem grund war er stärker als und hat irgendwie gar keinen sinn macht ich meine Vegeta geht hat auf der fresse bekommen von dem und der war und Son goku war so stark wie vegeta damals und der hat auch beim Meister Kaio trainiert, also das macht alles keinen Sinn. Also viel Glück, ja schon hey, was mit mir? Also ja, ich verstehe immer noch nicht, wie das funktioniert hat. Ey. In der Story, oh Gott, irgendwie ist in den Filler folgen irgendwie am Schuh der stärkste Charakter alle Zeiten war irgendwie noch ein Fehler, wo der irgendwie auch irgendwas fertig gemacht hat ja der hat glaube ich in der Majin bursa gar hat er gegen diesen diesen herkules typen dagegen den zomboko mal gekämpft hat glaube ich anstinken können weil irgendwie auch keinen sinn macht weil er war auch voll brutal stark glaube ich irgendwie so war das glaube ich weil ich mich irre also in den filler folgen irgendwie immer der stärkste Charakter aller Zeiten. auch wenn Ich, ich habe eine Menge erfahrungspunkte Achso, ich müsste eigentlich viel besser sein. Du bist besser als du denkst. Ich habe vom obersten einen Teil meiner verborgenen Stärke freisetzen lassen. Von daher. Trotzdem sollte ich. Ah, alles okay am Schuh. Ja, mir geht's gut. Soll ich dir Medizin holen? Ich sagte, mir geht's gut. Ich will ganz ehrlich sein es ist mir unglaublich dass ich nicht mehr äh, dass ich nicht mehr drauf habe und das all nach all der anstrengung unglaublich dass ich nicht mehr drauf habe okay ich glaube das ist schon wieder falsch ne? dass ich nicht mehr drauf habe oder so oder dass ich es nicht mehr drauf habe müsste stehen sagt das nicht am schuh du bist der beste mensch der welt schon vergessen du hast mich gerettet, dass ich von diesen flugsaurier angegriffen wurde was ein ja neben aufs spiel gesetzt um mich zu beschützen du bist der cool und tappas den ich kenne du sollst mehr äh, selbstvertrauen haben am schuh <lacht> noch mehr äh, gut das habe ich nur gemacht weil ich dachte pols schreie werden die einer dame in nöten gewesen <lacht> ich weiß gar nicht dass du das gemacht hast am schule du bist wirklich ein super typ Hä? Oh, äh, was soll ich sagen in Zeiten der not bin ich ein mann der tat <lacht> Okay. Verfügbar nach dem Abschluss bestimmter dinger okay. So viel dazu, obwohl so, jetzt zu so ja, die kriegen alle Erfahrungspunkte. Okay, also da ja vollkommen egal, wie ich in der Truppe habe. Eigentlich, ja. vielleicht kriegen die ja mehr. Ich weiß nicht, so, jetzt muss ich mal nachgucken. Äh. Ja. Napa wurde mit den Dragon Balls ins Leben zurückgeholt. Vielleicht könnte er ja dein Trainingspartner sein. Okay. Äh. Alles klar. Ja, müssten ja eigentlich, ne? Nee, eigentlich nicht, ne? Wer hat denn bitte schon zum Leben erweckt? ist das denn Dreck? So, aber lass mich mal ganz Nein, alter also Knopf, da bin ich kurz drüber gekommen. So, schon da Piccolo als Nein, oh. äh, da, vielleicht muss ich dann Piccolo steuern, ne? Wo sind die? Sagen wir schon wieder hier, wo das ist, ne Aber natürlich wieder nicht wo. Folge 8, Unterbrechung. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht muss ich erstmal hier weitermachen einmal. Aber da ist wieder nur so ein so ein Ding. Deswegen weiß ich jetzt wieder nicht. Hmm. mittlerer ebene im bereich südlich mittlerer ebene bereich östlicher Schluchtbereich. ich nehme an das ist östlicher Schluchtbereich das ist so bestimmt also bestimmt da wo hier oder auch nicht hier am schuss versteckt es war so wird er gar nicht angezeigt Geh mal da nicht ich hole mir mal die Dragon Balls. So. ich habe mir jetzt die Dragon Balls und fertig. Ich werde ja jetzt angezeigt, wenn ich erstmal da bin. Keine Ahnung. Aber wenn alle irgendwie Erfahrungspunkte bekommen, egal ob ich die dabei war oder nicht, das ist Alarm. Das heißt sie können ja nie irgendwie stark genug sein. Also wir haben Schuhe und Co. Oh, ich will die relevant, relevant machen. So, da ist der Dragon Ball. Die zwei Dragon Balls. haben wir auch schon lange nicht mehr, ne? habe ich auch noch nicht intensiv gesucht, glaube ich. Da! Ehrlich! So, hi. Na, Nur so ein grüner Mann, der ja durch die Gegend läuft. Ganz normal. Der Welt von Dragon Ball ist halt wahrscheinlich sogar nicht so was, Ungewöhnliches. Also, was ist Also... los Komm die näher. Ich sehe jetzt keinen Fall, der näher kommt. 169. Yoink hier ist der Dragon Ball. Hier ist der Dreck am Ball. Das ist eine Höhe. da war ich auch noch nicht drin, glaube ich. So, Dragon Ball, das ist 7-Sterne-Dragon Ball. Was denn hier? Die Dinger soll ich vielleicht auch mal einsammeln. Die gehen mir tatsächlich irgendwann aus, habe ich So. Komm her. Der Welt aber nicht so so viel aushalten jetzt, wo ich Piccolo steuern ne? Da bin noch viel stärker mit Bikolo. So, jetzt aber. So. Hier einer von euch fragt nicht. recken die nicht dadurch dann mache ich euch mal alle einzeln kaputt mache ich euch allein in die phrase jetzt kann ich mich hier nicht umschauen ich voll doof finde aber Na ja so. die game schon eigentlich gar nicht mehr viel Erfahrungspunkte. So ich wusste das. Ich habe sowas von gewusst. Ich noch nicht gesehen vom Weiten irgendwie. So. das ist noch so ein Teil wird wenigstens habe ich dann ja alles eingesammelt hoffentlich bin ich will nicht fliegen das also wenn man am Boden ist dann sehen einen die Dinger nicht sagt er nachdem er ein paar key explosion hier abfeuert noch haben wir ja alles mich nicht nochmal hier rein muss. So, an euch düse ich jetzt einfach vorbei. Doof. So. Oh Gott. Was? No. Oh. Oh, was? ich einfach noch kreis gerückt aber geklappt ja ganz ehrlich sein so kämpfe gegen so viele gegner jedes mal muss ich echt nicht haben ich finde man hat schon genug möglichkeiten irgendwie zu leveln und also was muss jetzt nicht extra noch tausende von diesen gegnern immer kommen wie mache ich den ein gar keinen schaden nicht anvisiert hatte na oh, ehrlich aber ja ich klatsch mit meinen armen schon ein paar mal gesehen wie er so seinen arm streckte sowie raffi was piccolo vorher da war aber sehr viel seltener macht Naja machen die jetzt wenigstens ein bisschen Schaden und da jetzt noch fünf Level drunter? Okay, so jetzt eigentlich nur wegen den Dragon Ball aber und schon wieder so das machen wir noch kaputt, weil warum nicht? so 29 hier scheinen gegner ein ganz klein bisschen schwächer zu so sein hoffentlich ich hatte ich einfach nur glück mein gott ein bisschen weniger gegner ey. So, wenn er blau ist dann sehen nämlich nicht nur ne? no, ehrlich no. die fliegen einfach da rein. Ah, fliegt da rein, ey. Also die wir hätten doch wirklich irgendwie so eine ganz kleine Option geben, sondern man entweder von dem Gegner flüchten kann oder hat man die irgendwie umgehen kann oder irgendwie sowas. Also irgendetwas halt, ne. Immer hat man auch keinen Bock gegen die zu kämpfen. Sage ich jetzt mal so. habe ich schon wieder vergessen, was ich hier wollte. Ups. Ups. Entschuldigung. Ich hör, dass die Mineralien hier von sehr hoher Qualität sind. Ich dachte mir schon mal, ob ich etwas für meine Forschung aufsteigen kann. Ja, ich. No, ich habe sogar für Dings abgeschlossen. war ehrlich. Ja, turm turm das wollte ich machen genau da ja. ah. also kann man halt irgendwie voll die riesige reichweite so. Auch nichts. Sonst bräuchte ich erstmal wieder einen ruhigen Ort, und die Gegner nicht auf mich losgehen. Ich sagen, da ist eine Kugel. Tschüss. So Dragon ball hier war noch ein Dragon ball glaube ich, ne? Östlicher Schluchtbereich. So, ähm, Kann ich ja gleich mal nachgucken. Östlicher Schluchtbereich. aber wird mir ja nicht angezeigt. Ne, da ist irgendwas anderes. Da einfach nur Dauch, äh, Rauch, ne? Also nehme ich jetzt mal an. Ich muss jetzt wieder ein bisschen weitermachen ja Mit der Story-Mission. Und dann kann ich diese Missionen machen, ne? Wollte ich jetzt mal sagen. Irgendwie so, ne? Ja, gut. Dann bin ich schon wieder aus Reichweite. Hier war ich, glaube ich, schon mal. Ein fleischige schlucht schnecken oder irgendwie so kann ich mich erinnern irgendwie. Oh, ich bin in den reingedusst und habe den kaputt gemacht. Schlimm, das ist auch schon mal ein paar mal passiert hier. Hoffentlich ich, glaub, ich noch mal hin. Wäre irgendwie sehr viel besser, weil dann verfolgen mich die blöden Typen nicht die ganze Zeit. Na, so komm her Na. Da kann ich mich wesentlich in Ruhe hier umschauen. Ey. dann kann ich erstmal platt machen. Na! Oh! Der steht jetzt schon wieder genau hier, wo ich den Dragonball suchen muss. Ist ja klar. Na! Oh, lasst euch mal treffen. Aber oh, ich habe kein Dings. so mal, eine Idee einfach den ja stelle ich einfach in euch herein und dann dann werde ich aber alle ja treffen eben meine meine richtung sind echt ja schon tot ja schon tot okay und schon sagen ich kann keinen anderen anvisieren dämonen klaren stil ok ich dachte mir jetzt bekommen die Attacke eingesetzt habe, muss man jetzt Attacken einsetzen, damit man irgendwie Einträge bekommt. Hey, ja, damit so jetzt ist muss ist, äh, das Schiff von Raditz da jetzt okay, nichts. Also, der einzige war nicht mehr gedacht hätte, dass hier was wäre, aber hier ist nichts. Also, nehme ich mal an, wir müssen weiter in der Story machen. Ja, vorher haben wir uns auch die letzten beiden Dragon Balls und wünschen uns was. <lacht> so machen wir das. Ne, das klingt doch nach einem Plan, oder? Ja, okay. Dann gucken wir mal. wir können uns dann irgendwie weit nicht Gegner wünschen oder so. Irgendwie so weit war das, Hier ne irgendwo so ein Turm. Und wird mir in 900 Kilometer Entfernung gezeigt hat, den Gegner ist. Oder wo ist hier so ein Turm? Irgendwo ist hier ein Turm? Suchen Turm? Wo ist der Turm? Hallo? Was ist irgendwo hier sein? Da hinter dem Ding versteckt. Ey. Ups. <lacht> Ich wollte nur die drei einsammeln. So, jetzt holen wir uns den Dragon Ball und dann kommen wir mal weiter. Hey, gehen wir so auch ein bisschen spärlicher hinpacken können? Sind noch irgendwas in der Umgebung wenn ich schon mal hier? bin nicht so aus. Dann kassieren wir mal einen Dragon Ball ein. Und weiter, halt da fällt mir ein. du dieses Erinnerungsding, ne? Erinnerungsort. Das habe ich noch nie abgecheckt. Das hat einfach bei Uranai Baba gemacht haben. Äh, Komme ich dahin? hat er gesagt, da kann man jederzeit machen, wenn man hat, ne? Und ich weiß bis heute noch nicht, was das ist. Deswegen gucken wir uns das mal an. Ne? Okay. Ich will mal wissen, was das ist. Ich nehme an, das ist ein Kampf, ne? Aber gegen was oder wen? Da ist was. gemeldet gemeldet Danke. Was hmm, vorsicht vor dem Häschen, Als ihre Kleine nicht wechseln kann, ist Bulma gezwungen, Olongs Häschen Outfit zu tragen, als die Gruppe ihre Suche nach den Dragon Balls fortsetzt. Sie macht halt in der Stadt um Kleidung und Treibstoff zu besorgen. Allerdings fürchten sie, die Bewohner vor Outfit die Ohren erinnern, sie an. Die Hasenmafia, eine niederträchtige Bande von Kriminellen, die, die Stadt übernommen hat. Ja, und Songoku hat einen von denen zum Mond geschickt. Ich habe gesagt, die Sachen alle mit Songoku einsammeln. Ich glaube, da gibt immer so einen Kommentar oder so. Die sagt mir dann einfach nur, wo so ein Teil ist, nehme ich mal an. Ne? Wenn ich das kaufe, das er voll verschwinden. So, hier war man noch nie Heiliger Quittenturm oder Meister Quittenturm. Der heißt nicht so, der heißt nur Quittenturm, Das weiß ich nur genau. Okay, noch so, mal was hier ist. Man, bin ich voll. Okay, dann nicht. Gott aber ist gar nicht so groß hier jetzt glaube ich nur so 20 von diesen kugeln oder medaillen was weiß ich also eine tür also ein tor was weiß ich schon was ich meine ne und wir haben alle sieben dragon balls jetzt werden unsere wünsche wahr wir kennen das geheimnis der dragon balls hallo okay, das da irgendwie aus das war ja vor so ein ding gewesen so eine tür eine wandtür kann er ja nicht fliegen so, ich wusste es ich habe es gewusst genau wie ich es mir gedacht hat so gut dann ne. dann gucken wir mal dragon balls Wunsch festlegen, erster Wunsch. Ich möchte noch mal gegen alles kämpfen. Ich will seit Kugeln, ich will reich sein. Ich will seltene Gegenstände. Der Tod Charakter aus dem Jenseits zurück kann ich, muss ich die dann direkt wiederbeleben, äh, wieder bekämpfen oder äh, also eine große Menge zählen. Wenn du eine 40 von Gegenständen kaufen kannst. Und wenn er nicht so einfach kommt was ich hier ja. ich hoffe ich kämpfe jetzt nicht direkt gegen den jetzt ich den dann immer wieder bekämpfen kann oder irgendwie sowas keine ahnung oder war das wandert diese quests wünscht dir was Da waren bestimmt diese quests ne ich weiß hat ich muss dann jetzt jedes mal die dragon balls suchen diese quest zu machen und dann kriegt man wahrscheinlich deren dingens ne? deren sehen abzeichen ne? ich will noch mal gegen den typen kämpfen So, habe ich jetzt eine quest bekommen dringend und überall auf der welt zerstreut und jetzt muss ich wieder 20 minuten warten ne? sie auftauchen. Irgendwie so was war dann ne? Ah, ha, ha, ha, ha. Kein Zeit mehr Ah, okay. Okay, da kann ich dann jedes Mal, wenn ich Bock drauf habe, ne? Von bis... Alles klar, okay. Und das sind dann jetzt alles die, hier, ne? mit den Rangworts ins Leben zurückholen, dass so du es drauf ihn diesmal allein zu besiegen. Ja, ich muss sogar Piccolo spielen. Und kein Zeitlimit. Okay, das ist doch sehr viel angenehmer. Gut, so, dann würde ich sagen, machen wir halt mal, ne? Nachdem wir da die Tür aufgemacht haben. Sind überhaupt keine Gegner. So, dass der Kunden ihr sehr angenehm machen. Oh. So, okay war sogar. Wer? Da kommt jetzt hier rein. Okay ist gut. Gut, dann gehen wir mal. Äh falsch. Gehen wir mal hier weg und ich nehme an, das ist dann Bosskampf raditz ne? Wegen dem wir kämpfen müssen frage ist jetzt können wir den immer wieder bekämpfen aber ist da kein zeit mit, also das können wir machen wenn wir wollen und das ist das was mir gefällt an dieser sache und ja also ich könnte jetzt theoretisch immer die dragon balls offscreen suchen mir die ganzen charaktere wieder ähm, zurück wünschen und dann Ja, und dann könnte ich dann immer wieder euch ein paar oder so davon zubringen und die alle bekämpfen, ne? Ich glaube, das machen wir dann so, ne? hätten wir denn da. Äh, da haben wir noch Knappar, Dodoria, Zabon und die Genio forst die wahrscheinlich voll schwierig werden aber Wahrscheinlich gegen alle auf einmal kämpfen müssen, ne? So aber erst einmal. Das ist die Erde, oder? Nicht echt am Leben. Hi. Was Cybermänner natürlich, aber na, wenn das nicht radelt, ist du du was willst du? Geil. Der Stolz des Kriegervolks, na, was ist das für ein Gefühl, von demjenigen wiederbelebt zu werden, der einen getötet hat? Was du meinst, das war gar nicht Vegeta. Ich dachte, er hätte von meinem Tod erfahren und mich zurückgewünscht. Hm, jeder scheint mich der Typ zu sein, der Leute wiederbelebt, die so leicht sterben. ich habe nur eine Sekunde nicht aufgepasst, mehr nicht. Ich bin kein schwächen ich bin ein Mitglied der Freezer Armee, die haufenweise Planeten erobert hat. Hey. Schön, wenn du hältst damit weiß es. Nur wir beide. Es ist noch mit mir angelegt zu haben? Nur wir beide und dann Cybermänner. Okay. kommen Weg gesagt 28 32. ist Ja, war ja irgendwie die, also schau so und den machen wir Schaden. Irgendjemand macht doch nur einen Schaden. Ich er nicht Bosskampf, alle Seine speziellen Fähigkeiten und so, oder? Vielleicht doch. Geht, schau, so macht nur einen Schaden, aber schafft es den abzubrechen für seinen Angriffen. Da kennst du doch den Angriff? Er hat voll PDSD davon. Oh nein, nicht das. Okay, so wer denn an und schau so verdammt, wie bist du so stark geworden? Ich weige mich von einem nutzlosen kleinen Bruder und seinen Verliererfreund zurückgelassen zu werden das ist deine schwäche im gegensatz zu dir sucht son goku keine ausreden fürs verlieren oh halt verdammt nochmals weil ich bin ein stolzer saiyajin krieger wenn ich trainieren würde jetzt nicht den hauch einer chance gegen mich Ach wirklich wer ist dann damit du trainierst mit uns und zeigst, was du drauf hast gut ich werde euch mit freunden besiegen und dafür sorgen dass ihr euer leben bettelt ich werde ihr werdet noch wünschen nicht so dumm gewesen zu sein mir diese gelegenheit zu geben schließlich hat So geht man die ganzen Dinger, Level 35 erreicht. Die hocken jetzt einfach hier. Warte, schade, dann hockt er jetzt einfach nur hier so rum und ich kann ihn immer wieder bekämpfen oder was. ohne stufe 32 zum rohan ist nicht so stark würde ich jetzt nicht so besser keine zeit damit wir da so ja ich glaube ich werde mir die dragon balls hin und wieder hier mal suchen diese wünsche alle offscreen machen und die quest sage ich mal schon aktivieren Vielleicht schaffe ich das noch alles bis zum nächsten paar Dann können wir den ganzen nächsten Part irgendwie damit zubringen, die alle zu erledigen. Das könnte doch aufregend, keine Ahnung werden. Gut, ich weiß sowieso jetzt nicht. Ich konnte jetzt schon mal weitermachen in der Story, aber wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, der war jetzt auch nicht so schwer und ja, wenn ich jetzt irgendwann stärker werde dann. Das hat ja auch nicht mehr lustig, wenn ich viel zu stark werde. Also ja, das ist dann mein Plan. Ne? Ich werde jetzt, weil nicht immer so in 20 Minuten rücken muss, die ganzen Dragon Balls suchen. Ich hoffe, ich bekomme irgendwann eine Meldung, so ja, die Dragon Balls sind schon wieder aufgetaucht. Und ja, da kann ich auch nebenbei hier so ein paar Kugeln, so Medaillen sammeln und ja, vielleicht einige Charaktere. Irgendwie hochleveln, so auch wenn die automatisch hochleveln, oder so keine Ahnung. Oh ja, da ist heißt, ich werde erstmal mal ein bisschen beschäftigt sein. Aber schon mal die ganzen Sayajin und Namek bösewichtige Sammeln und weil diese ganzen Seelenabzeichen die waren ja auch nicht schlecht zu haben, früh genug. Ne? Also das könnte man noch machen. Community sehen abzeichen hochleveln. So. Hallo. Er ja, ist jetzt super Saiyajin Son Goku. Ja, tun wir mal alle hochleveln, die jetzt noch nicht irgendwie die erste Stufe erreicht haben. Also ja. Äh, super das sind jetzt nicht so interessant, wenn ich jetzt ehrlich bin. Hier zum beispiel äh, habe ich auch glaube ich nirgendwo wo ich glaube ich habe jeden charakter irgendwo drin ne? also ja, machen wir mal äh, ich habe schon so ein bisschen gecheckt wie hat hier alles funktioniert ne? gottfähigkeit und freundschaft ich könnte man nur so ein bestimmten wert haben Fanfoto immer dem mal gott fähigkeiten 25 ist glaube ich im gott dingen drin oder das hat gar nicht da jetzt habe ich Rang 5 bei gott dingens das habe ich keinen mehr dreck tolles buch für erwachsene so und dann kriegen wir gegenstände nach einer zeit so die habe ich schon einmal, ne? Ja. Hm. Pole, keine Ahnung. Kochen geht auf Level 25. Äh, Abenteuer, ein Abenteuer bis du drin, Also da ja, kann man an diesen Fähigkeiten, äh, an diesen Zeichen. Ich so, vielleicht mal gucken, wer mir irgendwie gute Gegenstände gibt. auf zum Beispiel, da gibt mir eine Stoffpuppe von Shenlong. Ein bisschen mechanik weil es da noch entwicklung glaube ich ne. so ist eigentlich vollkommen egal er ja, training zum beispiel nur level 7 maximal das heißt da wird nicht so viel bringen so romantische Schütze, suchschiff Stufe 5. Ich weiß nicht, was das ist übrigens. So, du gibst mir eine Karte, also warum tue ich dich nicht hier? Keine Ahnung ja, Kochen. Was ich... Was bist du drin? Das Training, glaube ich. Okay man die Dinge irgendwie kaufen? Da wird es, glaube ich, ein bisschen angenehmer machen. Ne trainingsfähigkeit. um das Training schon mal auf Maximum. So. eine Karte habe ich bekommen. So, ciao, bye bye. So, du bist in Erwachsenen. Warum kann ich nicht mehr auf einmal gehen? Alt und Weise, ja. Und die sich nicht irgendwie voll wie so Kleinkinder irgendwie gezankt. da so, war hast du jetzt schon so viele Dinger? Äh, keine Ahnung. Ja. Oh, maximum gut. Gut, wer noch? Schildkröte. Erwachsen natürlich. Abenteuer, ja. Kann man eigentlich auch wunderbar auf Screen machen, aber ich wollte euch doch mal zeigen, wie das hier aussieht, wenn ich das mache. Ne? Äh, Z Krieger, muss das machen wir mal auf Maximum. Das ist nur sieben. Eigentlich voll nicht, aber was als ja selber natürlich. Ich glaube, ich, schon mal gesagt, aber die erinnern mich irgendwann von One Piece Pirate Warrior. Hier die äh, die äh, Münzen, die man da sammeln konnte, so, Trainingsfähigkeit ja, auf Maximum, also nicht auf Maximum war. Ist schon was ich meine, so, gerade jetzt muss ich auch noch irgendwo reinpacken. Nachbildung des Vollmonds gibt es als Geschenk. was hat das schon allgemein so hohe werte oder was Na, da ist schon mal voll so irgendwann hat fünf punkte gibt natürlich nicht Na doch so und äh. nein so äh. mein gott 60 brauchst du So. wenn jemand der noch seit krieger hat außer wie geht aber der hat schon silberne dingen auch nicht noch mehr du kannst du maximal drei haben mit schön ganz maximal fünf Farben hier wird schön äh... Fähigkeit, eine Ahnung, auch fünf. Nur der voll wenig Werte. So Gott, gleich fertig. Ja, Gott und seit Krieger plus vier, also beide auf Maximum. So. So. Ja, das eine weiß ich nicht, wo ich da reinpacken soll. Ja, Hollong. Keine Ahnung. Natürlich. Mädchen unterhöchst was? Gut, haben einige hier hochgelevelt. <lacht> Dann können wir mal zum muten ausschieben gehen und ja... Belohnung abholen, ich glaube, der gibt uns wieder ein paar Sachen, weil wir ein paar Sachen hier abgeschlossen haben und ja, und dann können wir den Papen. Ist ja schon wieder lang genug. So und ich mache dann folgendes: Ich werde die ganzen Dragon Balls in 20 Minuten Abstand suchen und die ganzen anderen Leute da zurückwünschen. Und im nächsten Part werden wir uns die an alle vorknöpfen, also wir beleben die wieder nur um die noch mal zu verprügeln. Und ja. So, und dann uns wieder die Medaillen. Gut. Also gut. Wie gesagt, Dragon Balls werden gesammelt und... Äh, oh, da steht sogar noch. Gut. Ich sammle die Dragon Balls? Ich werde so ein paar D-Medaillen sammeln und ja, in der nächsten Folge sollte man einen ganzen Haufen von Gegnern bekämpfen können. Ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der bad gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge. Wieder. Tschüss, Zikowski.